Sie redete oft dummes Zeug. Wie lautet dieser Satz korrekt übersetzt ins Französische? Wenn du es wissen willst, dann bleibe dran. Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Heute schauen wir uns das Verb dir im Emparfait an. Bevor ich weitermache, möchte ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Es ist kostenlos, so verpasst du keine Videos mehr von mir. So, was ist eigentlich das Imperfait? Das Imperfait ist eine französische Zeit der Vergangenheit, die dazu dient, Zustände, Personen, Situationen zu beschreiben, Gewohnheiten bzw. regelmäßige Handlungen, Hintergrundinformationen, Begleitumstände, Erklärungen und so weiter zum Ausdruck zu bringen. So, jetzt schauen wir uns das Verb dir im Imperfait an. Wie bilden wir das? Wir benötigen zuerst die Form der ersten Person Plural im Präsens. Und diese Form lautet nous disons. Ja? So, uns interessiert hier nur dieses disons. Wir nehmen das disons. Und entfernen das ONS am Ende. Dann haben wir unseren Stamm. Das ist die, also dis. An diesen Stamm hängen wir die Endungen des Imperfet. Und diese sind für je ais, für tu ais, auch für il, l und on ait, für NU, ions, für vous iez, für il und l in der Mehrzahl aient. Das ergibt für je, je disais, für tu, tu disais, il, il disais, für elle, elle disait, für on, on disais, Achtung, on heiß auch. Wir in der gesprochenen Sprache, nous disions, und nous wird eher in der geschriebenen Sprache angewendet. Vous disiez? Und dieses WU wird auch für das höflichkeits Sie äh, angewendet. Il diese das bezieht sich entweder auf eine reine Männergruppe oder auf eine gemischte Gruppe. Das bedeutet, dass mindestens ein Mann in der Gruppe ist. Il disait, hier dieses Sie bezieht sich auf eine reine Frauengruppe. Je répète toutes les formes. So, ich wiederhole jetzt alle Formen. Und lasse dir ein bisschen Zeit, damit du nach mir auch die Formen aussprechen kannst. Je disais, tu disais, il disait, elle disait, on disait, nous disions, vous disiez, il disait, elle disait. Ja, so einfach ist das. Nun zu unserem Satz vom Anfang des Videos. Sie redete oft Blödsinn. Was heißt das? Jetzt wissen wir, sie redete heißt, elle disait. Das ist einfach. Und jetzt oft. Oft, das wisst ihr schon, bin ich mir sicher. Auf Französisch heißt es souvent. Also, elle disait souvent. Nun, Blödsinn. Blödsinn heißt auf Französisch, oder ein Blödsinn heißt auf Französisch, une bêtise. Nun, in der französischen Redewendung, Blödsinn reden, benutzt man eher die Mehrzahl. Also man verwendet eher, ähm, die Mehrzahl von bêtise. Also, une bêtise, in der Mehrzahl wird zu, des bêtises. Also lautet der ganze Satz, Elle disait souvent des bêtises. Sie redete oft dummes Zeug. So, andere Beispiele, d'autres Exemples. Il disait des choses interessantes. Sie erzählten interessante Sachen. Nous leur disions toujours bonjour avant de commencer. Wir sagten ihnen immer guten Tag bevor wir anfingen. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video über das Verb dir im Imperfekt hat dir gefallen. Wenn es so ist, dann würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous! Mouah.